Heute möchte ich erklären, wie das mit der Laufrichtung ist. Papier hat eine Laufrichtung. Diese Laufrichtung wird vom Produktionsprozess bestimmt. Und wir brauchen Kenntnis über die Laufrichtung, weil sie uns vorgibt, wie wir das Papier oder auch die Pappe verarbeiten müssen. Wie wir sie falten müssen und wie wir sie verkleben müssen später vielleicht auch. Um die Laufrichtung festzustellen, kann ich das Papier biegen. Einfach nur so biegen, in beide Richtungen. mal. Und ich werde feststellen, dass, es unterschiedlicher, dass der Widerstand unterschiedlich ist. In dieser Richtung ist er größer, der Widerstand. Und in dieser Richtung ist der Widerstand kleiner. Das heißt, das Papier hat diese Laufrichtung. Und deswegen sollte ich es auch so falten. In der Laufrichtung. Nur dann bleibt es auch, wenn ich es falte, geschlossen. Das kann ich genauso gut mit Pappendeckel machen. Oh, hier merke ich, da geht fast gar nichts. Und wenn ich den jetzt so biege, das geht viel leichter. Das heißt, die Laufrichtung bei diesem Pappendeckel wäre so. Also wenn ich später diese Papiere, dieses Papier zum Beispiel hier draufkleben würde, das mache ich bei einer Umschlaggestaltung, da habe ich natürlich ein gestaltetes, schönes, buntes, farbiges Papier, dann muss ich die so übereinander kleben, dass die Laufrichtung und die Laufrichtung der Pappe und des Blattpapiers übereinstimmen. Ich mache, klebe das nicht so drauf, weil dann verzieht sich alles, kriege ich nie wieder gerade, garantiert. Ist mir auch schon passiert. Ja. Und hier habe ich mal zwei Blätter genommen. Das hier ist ein Druckerpapier, ein bisschen dickeres. Und das hier ist ein Zeichenpapier. Beim Druckerpapier habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es bis jetzt das Papier, was ich hatte, meistens in dieser Richtung die, Laufricht die Laufrichtung hat. Und bei diesem Zeichenpapier war es genau andersrum. Aber man muss es ausprobieren. Ich sagte vorhin, dass das vom Produktionsprozess abhängt und das Papier läuft über große Walzen im Produktionsprozess und dann ist es eine riesengroße Rolle. Diese riesengroße Rolle muss verteilt werden, damit wir das Papier in Stapeln oder in Blöcken kaufen können. Und so wurde dann dieses Papier so aus der Rolle herausgeschnitten, weil in der Rolle die Laufrichtung entsprechend dieser Rolle so verläuft. Das ist eine Breitbahn und dieses Papier wurde so herausgeschnitten. Und das ist eine Schmalbahn. Ja, und das gilt es halt immer zu beachten. Ja, das ist die Laufrichtung und ich habe jetzt euch mal noch zeige euch noch zwei Hefte, die ich gemacht habe. Dieses Heft hier, da habe ich die Laufrichtung beachtet. Das ist ein etwas dickerer Umschlag und vier. Blätter, Papier und man sieht, wie entspannt das da liegt. Und hier, das sind nur vier ineinander geschobene Blätter. Das ist aber die gleiche Papierstärke wie hier drin. Es hat nur keinen Umschlag, aber man sieht schon, wie das aufspringt. Hätte ich jetzt noch einen Umschlag auch verarbeitet, der nicht in der Laufrichtung ist, dann würde das noch ein bisschen mehr aufspringen. Also die Laufrichtung von dem Papier verläuft so und die von dem so. Und ich muss ja auch in diese Richtung dann falten. Das ist falsch. Das springt auf. Und ich habe hier nochmal so ein kleines Leporello. Das habe ich mal vor langer Zeit gemacht. Da habe ich einen Papierrest verarbeitet, hatte einfach Spaß dran, den zu bezeichnen und das so zu bauen. Und hinterher habe ich festgestellt, huch, die Laufrichtung ist nicht beachtet. Ja, das ist jetzt mal so. Man kann ihn ja, das ist ein Leporello, stellt man so hin, guckt mal an, fällt nicht weiter auf. Ist aber buchbanderisch nicht korrekt, weil springt wieder auf. Ja, das wäre es erstmal zum Thema der Laufrichtung. Darauf werde ich immer wieder Bezug nehmen in den Videos. Das ist eine Grundlage, die man braucht. Und man kann natürlich dagegen verstoßen. Bei dünnerem Papier fällt es weniger auf als jetzt hier. Aber das ist ein 120 Gramm Papier. Aber wenn man ein Buch bindet oder wenn man einfach auch mehrere Hefte zusammenbindet und die, die, die springen alle wieder auf dann ist das etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr das mal ausprobiert, wenn ihr mal verschiedene Seiten und Blätter und Pappen nehmt und, und ein bisschen übt, wie die Laufrichtung verläuft.